Zahlen maximalen Höhe von Euro für weitere Gesundheitsmaßnahmen, die hier oben angeführt auszulösen, Wer damit einverstanden ist, würde ich der Zeit zuständig ist. Gegenprobe? Enthaltungen? Danke. Auch dieser Antrag ist einstimmig angenommen. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10. Förderung von Kindergarten, Schul- und Sportveranstaltungen, Schiedsrichtung, Sportwochen, Wienwochen, Pärobogen, Sprachreisen in der Höhe von 50 Euro einmal pro Jahr ein beschluss. Das hat dazu äh, Unklarheiten in der Vergangenheit geführt, da manche äh, das 30 Euro hat es betragen und die Umlandgemeinden haben, äh, haben eine Höhe von 50 Euro, da wollten man es einerseits anpassen, auf der anderen Seite aber so, dass es eben vorgekommen ist, dass manche für mehrere Veranstaltungen, manche für eine. Der vorige Beschluss, den wir hatten, war da nicht ganz klar, so wir mal, der Aussage ist es, kann ich das jetzt 500 Jahre holen, wenn mein Kind irgendwo hinschickt, oder kann ich es einmal im Jahr holen. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchte das in der Höhe erhöhen, aber für alle gleich machen, dass es wirklich einmal im Jahr gibt. Das ist der kernersatz und die dieses dieser Förderung. Und wir haben es, glaube ich, sehr detailliert formuliert. Und es wird auch... Schon, ja? Bitte ich habe eine Frage, könntest du eher, hast du eher dazu geschrieben, dass man das Anzug noch gibt, aber für die Woche Kinder oder allgemein. Weil es gibt auch Kinder in, in Wiboch schon in Schulen, die was nicht in Wiboch wohnen. Ja, aber es steht nicht auf dem drauf. Also in der Unterlage aber steht Name, Anschrift. Da steht auch Wohnsitz in der Wackenmein in Wibuch. Aber du meinst, es steht am Formular. Am Formular steht es nicht. Ja, nein, das ist so klar ist es, wenn ich das ja, in der Schule. Dann auch schauen, ja. aber Wir haben den ja keine. Ich das habe jetzt nicht aufgesetzt oder was, weil das ist für uns in der Vorprüfung sowieso dann schon klar. Das ist ja das hat ein Sonst kann man den Antrag noch nicht stellen. Ja. Nein, aber es steht auf dem Zettel ja, in NetOpenTrust. Okay. Die ganzen Voraussetzungen, was da jetzt in anderen Antrag einfließen, steht nicht halt mehr alles. Nur für die, ja, die Woche. Ja, nur für die Woche. Aber wenn du da jetzt dann ist es ja wir haben es für uns so beschlossen, wir werden es am Antrag dann noch geben. Bitte. Nein, weil beim ja. nächsten am Punkt steht es nämlich wieder oben. Um. Okay. Ja. Und da so steht es eben nicht oben. Okay. Das, immer nicht das werden wir adaptieren. Das ist noch nicht gut. Okay. Danke. Das ist, ein Vielleicht nur ein ja. Danke. ist es nur Ist es rückwirkend für das Jahr oder erst ab jetzt? Also Ab morgen sozusagen. Ab oder sozusagen. Ab morgen sofort. Das heißt, wenn jetzt einmal auf Schulen noch dann Ja, der Beschluss gibt die einfach. Ja. ja. Die Einstieg, das fürs Jahr 2016 rückwirft, Und warum? Und ersten 2016 Die sind schon kriegt, hat Wo bleibt denn da der Sparsinn? Hm? <lacht> Nein, hat... Der Spargedanke ist, dass es nur mehr Gibt es eine nähere, kannst du vielleicht, hast du das dort liegen, kannst du das vorlesen? Ist steht da drinnen? Hauptwand sitzt mit 8. Achso, ja, ich werde so, genau. von, äh, von Zur Förderung von Skisportkursen etc. Das, das letzte Mal, am 23.01.2012, der Gemeinderatsbeschluss befasst. Also da die Kriterien. Höhe der Forderung 50 Euro Förderung kann bis zum 19. Lebensjahr in Anspruch genommen werden. Gefördert sollen Skikurse, Schulabruf, Sportwochen, Wienwochen, Ferienwochen kann man keine privaten Urnahme und sprachreisen werden. Äh, die Förderung kann egal für welche Art von Veranstaltung nur noch einmal pro Jahr Person in Anspruch genommen werden. Voraussetzung ist die Vorlage der Bestätigung über die Teilnahme der Kosten. Es muss sich um eine mehrtägige Veranstaltung ja. handeln. Der ja. Hauptfonds ist in der Marktgemeinde Ligo. Die Förderung wird auf das Bankkonto überwiesen und nicht bar ausgezahlt. Das ist nämlich für unsere Überprüfbarkeit wichtig, weil genau wir uns schon Das ist gut. Äh, auf zwei Tage mindestens. Wir haben gerade ja. drei, drei, also, also, ja. drei Tage also ja. Minimum drei Tage, keine es noch. Wieder, was Ja. Es geht um Übernachtung, damit ich nicht ein Tag oder so. Zumindest zwei. Genau. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Muss es Übernachtung sein? Nein, Übernachtung. Das war immer das es ja nicht mehr täglich. wenn jetzt ein was hat... Übernachtung muss das nicht sein. Ah, ja, genau. Ja. Okay, das ist ja mehr täglich. Mehr Wenn die einen anderen haben, wenn zwischen. Ja. Passt. Kann sein, ist Genau. Ja. So jetzt machen ja, Das will ja. Ja. Ja, also wir, wir ändern das Wort Wienwochen in äh, in, äh in, uh, in Schulleinwoche ist nicht vorbei, ist wir ja, haben uns geändert in Schulwochen. Ja, das ja. die, die Alterseinschleitung 19. des Lebens, ja. ja. Ist das richtig Hilfung sollten alten Tages? das liegt daran, dass wir das sagen, mit 18 und 18 Menschen die Schule fertig und mit 19 er dann eigentlich fertig sein. Es gibt aber sicher viele Dinge, die nicht fertig sind. Familienbeihilfe vom Finanzamt. ist ja eine Regelung, die man nicht machen kann. Das geht <Treasury> noch <in fourth> nicht. <language> ja, das ist noch sicher nicht mehr auf Schule? Hier, Das ist das noch Sprache Nein. die Kinder <sunshine> <sehr> das ist es dann noch <normalesia> <ge prejudice> <sehr> <Science> Soll ich mal studieren oder eine weiterführende Schule noch in Anspruch nehmen, dann braucht er das Alltag wir Ich nehme an, den damit man nicht in der Gemeinde, wir haben, wir haben, das angeglichen genauso wie es in der Nachbargemeinde, ist, damit man eigentlich nicht, das ist ja doch die nähere Bekanntschaft. Das ist das, wo, wo sich die ja, Leute vergleichen. Ich glaube, das ist jetzt ein dritter Beschluss über diese Förderung, die wir machen in den letzten zehn ja. Jahren. Aber ich im es ist jetzt wieder ein bisschen klarer. Vielleicht brauchen wir noch ein viertes Mal damit schon ganz kurz. Könnt ihr damit leben, in der vorliegenden Form? Ja. Dann stelle ich den Antrag der Gemeinderat, möge diese neue Förderkriterien ab sofort beschließen, gleichzeitig den Gemeinderatsbeschluss vom 23.01.2012, Tagesordnungspunkt 12, aufgehen. damit einverstanden Zeichen der Zustimmung gegen Enthaltungen? Danke, der Antrag ist einstimmig angenommen und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 11. Der Förderung von Saison und für die Kinder und Jugendlichen bis zum 19. Lebensjahr. Äh, für die, da, da haben wir allerdings auf Nachfrage. Ja, genau, Straßgarten haben wir noch dazu genommen, weil es ein Ansehen war, dass doch vielleicht Kinder auf dem Heimweg wenn sie nicht ganz geschult haben, das war in Anspruch nehmen, das hat 50% der Saisonkarte, die Förderung kann bis zum 19. Lebensjahr in Anspruch genommen werden, gefördert sollen ausschließlich Saisonbarrikaten der Freibäder der Schwarzen, Copacabana, Ligis, Steins, Straßkern und Bernbach werden. Die Förderung kann nur einmal pro Jahr an Person in Anspruch genommen werden, Voraussetzung ist die Vorlage der Kosten, Kamera-Rechnung und der Hauptvorsitzende der Marktgemeinde Wiro. Die Förderung die wird auf dem Bankkonto überwiesen und nicht bar ausgezahlt. Und für uns ja. Ich weiß, ich glaube, da haben wir 500 Euro ja. budgetiert, aber ja. da waren wirklich die Nachbarkeit. Äh, dann, das, mit, mit der vorliegenden Form, ja. stelle ja. ja, ich jetzt gefördert habe? Ja, ist ein bisschen dabei. Wir Müssen jetzt dazu. So. Ja, war haben Ja, wir auch wieder was. da Ja, Ja, also wir sind mit Kinderkämpfen. Du in Warum nee. ah, nicht? Fordert das Wort nicht? Warum denn? Ich habe mir. Ich Das, ja. das heißt, ist ja <pursue> da. <mostra> <lapsus> ich. stelle den Antrag, der Gemeinderat möge diese neuen Förderkriterien ab sofort beschließen. Bitte überzeichnet die Zustimmung. Enthaltungen? Gegenstimmen? Danke. Und der Antrag ist ein Angenommen. Willkommen zum Zwölf, das ist ein informativer Punkt, da gibt es eine Abstimmung. Es geht darum, dass die, durch die Gemeindezusammenlegungen hat sich die Ortsklassenberechnung verändert und es haben sich, wir wurden heruntergestuft von der Ortsgruppenklasse C in D. Dadurch ist der Tourismusverband da nicht mehr aufrechtzuerhalten. Wir haben die Mitglieder informiert, es gab positive Reaktionen über die Auflösung, aber keine negativen. Somit wird mit Ende des Jahres, also heuer wird noch einmal der Tourismusverbandsbetrag eingenommen, bitte, Freude, ich heuer muss er noch einmal eingenommen werden, weil, man, weil das heißt, die Auflösung mit Jahresende ist. Und wir werden aber dafür Sorge tragen, dass, das, äh, dass ja die Projekte, die Sie jetzt machen, noch umgesetzt werden. Da arbeiten wir intensiv da, dass wir fertig werden, dass noch die, die Picknickplätze und Einkaufssachen äh, fertiggestellt werden können und das Geld im Anschluss auch in Sinne für touristische Zwecke dann. Verwendet wird, beziehungsweise das kann man dann in der Budgetierung sehen, weil am Jahresende erst wie viel Götter bleibt, bleibt, bis dann der Gemeinde zu ist. Ja. Genau. Ja. Auch die Infrastruktur, ja. auch die Kontale ja. und so weiter. Der die Gemeinde. Tourismusverfahren hat die Welt, dass einem ähnlichen Zweck widmet oder zumindest auch wieder den Geschäftstreibenden, die das Ja. ja. Mit dem den lieboch möchte ich eigentlich gern mit der Gemeinde, von Gemeinde aus weiterführen. Also Herbst in einer Sitzung noch beschließen hoffentlich. Also von mir aus sollten wir es schön, weil ich habe es auch so sehr gut, gut eingeführt. Dann hast du die Nein. Ja, also, ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Gibt es noch weitere Anmerkungen? Ja. Ja. Dankeschön. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt. 13 Petitionen an den Bundesgesetzgeber bezüglich Verhandlungen ja. über Freihandelsabkommen. Antrag der Grünen. Ja, ich darf den Ebenen bitten oder Also namens der Grünen frage ja. ich, der Gemeinderat würde ja. ja. beschließen, an den Bundesgesetzgeber heranzutreten und um von diesem einzufordern. Das ist der Punkt Ich glaube, ich habe noch eins. Den wird es dann Punkt 1. Auf europäischer Ebene ihren Einfluss auf allen Ebenen dahin zu machen, dass das Europäische Parlament laufend über den Fortgang der Verhandlungen, das ist ja auch geheim, also, über die geplanten Freihandelsabkommen informiert wird und Zugang zu allen Verhandlungstexten erhält. b. Arbeitsrechtliche Normen und gesetzliche Standards für Produktsicherheit sowie für den Verbraucher, die Gesundheit, den Umwelt und den Datenschutz nicht gesehen werden. Und das C, das Investor State Dispute Settlement, das ist ISDS, das heißt ein Staat, der investiert hat, also ein Investor, der in einen Staat investiert hat kann ein Verfahren anstoßen, äh, ja, aus bestimmten Gründen. Und zwar, dass die Entschädigung von Investoren für einen behaupteten Verdienstentgang durch gesetzliche Standards erleichtern würde, dass das nicht in einen Freihandelsvertrag aufgenommen wird. Und zweitens... Sich gegen den Abschluss eines der genannten Freihandelsabkommen auszusprechen, falls eine dieser drei Bedingungen die nicht oder nur so ungenügend erfüllt wird. Dankeschön. Wir haben den Antrag von der EWI gehört. Gibt es dazu Anmerkungen, Fragen oder zum Abstimmen? Ja, gibt es Fragen? Gut, dann okay. Das ist ja so, nein. So. Nein. das CETA so. da ja schon mit Kanada Abstimmung. Aber es ist nicht die gleiche. Warum ist es nicht steht aber im Antrag, steht nur der Kommandant. Also wer damit einverstanden genau ist, dass wir ja. diese Petition an den Bundesgesetzgeber beschließen, bitte um eine Zustimmung. Gegen? Enthaltungen? Der Antrag ist einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 14, Bericht des Prüfungsausschusses. Beim Prüfungsausschuss hat es eine Anfrage gegeben, die gelautet hat, 1a zu Beleg 709, Gemeinschaft gefasst und bei der Hundewiese dieser Gehör zu einem ist. Die Antwort dazu by this. Just... Fertig. Danke. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 15, das ist der Erweiterung des Tagesordnungspunkt und der letzte öffentliche Teil, der Bereich Bahnübergang-Kleinachstraße. Im Zuge der Sanierung und des Ausbaus des Bahnübergangs-Kleinachstraße ergab sich die Notwendigkeit des Fahrkörper.